Check, check, okay Hab nen Cut, hab nen B zum K Von so vielen, von so vielen, von so vielen Tagen bleiben die Bilder immer noch verankert zwischen Wahnsinn und Genie in meinem Kopf wieder mal einen Tag verschenkt, frag nach Gott packen Loch in die Ozonschicht, bis es tropft. Ich dachte, dass es reicht, wenn ich box. Der Wind trägt meinen Namen und im hab' ein Kater, bin gesockt Viertel vor fünf, jemand klopft, Redner und Schmocks, vertrauen in im Kopf, wieder Schein gegen Ort, Wieder mal kein Vertrauen mich selbst, ich denk nach. Halt die Augen, auf und bleib ich selbst, bleib ein Kämpfer und schätz jeden Tag den Kalender und den Blick aus meinem Fenster ins Freie, Befrei mich von Ängsten und Langeweile, halt die Balance immer weiter, sie, sie bekommen nie zu sehen, dass ich scheitere, ah uh ah. -uh. ich allein war, alles grau, keine Farben, mein stein hart, doch wusste immer, was ich will, lange warten. Aber innerlicher nun Zeit verlängert, kommen nicht mal dir ein Bild Ich dachte, dass ich ein Teil war, von dem was sie mal Vorgaben zu sein Heute weiß ich mehr, weil nicht darauf rein, meine Zukunft scheint, Freunde nicht mehr viele, doch es reicht Bei diesem Band wissen wir zumindest, dass es niemals reicht Ich dachte, dass es mich befreit, dachte, dass ihr mir verzeiht, aber nein Hauptsache ihr bewahrt den Schein, viel zu lange weg, doch jetzt weg mit Tracks, auf denen ich rein mit dem, was ihr bis heute kennt, kein Vergleich. Ich weiß, dass ihr es leider nie begreift, dass ich mich nicht mehr ändern lasse und wie ich bin auch bleib. ich mich nicht mehr ändern lasse und wie ich bin auch bleib. Ich dachte, dass ich's ohne eure Hilfe niemals schaffe, doch die Zeit hat mir gezeigt, bleib du selbst, glaub an das, was du von Herzen machst. Die Außenwelt getrieben von Hass und Geld lenkt dich nur ab, lass ich. Nutzt die Zeit, die du hast, sonst ist es zu spät Zug verpasst, falscher Weg Du siehst dein Traum, wie er vor deinen Augen zerplatzt ist Ich dachte nicht, dass ich mich mal ändern lasse Doch ist passiert, macht nix Was zählt, es zu erkennen, wenn sie dich manipulieren Dir unterbewusst ihre Meinung implantieren Wenn dich plötzlich Dinge, die dich eigentlich nicht interessieren Interessieren in meiner Welt existieren eure Worte nicht, um mich zu kontrollieren Ich bleib standhaft, B zum K Nach vorn mit einer Mannschaft ich dachte, dass ich allein bin auf dieser Welt, allein, allein für mich selbst. Doch als ich allein war, alles grau, keine Farben, eins, Stein steinhart, doch wusste immer, was ich will. Lange warten, aber innerlicher Drill. Belichtungszeit verlängert, komm ich mal in Bild. Ich dachte, dass ich allein war, von dem, was sie ich mein Vorgaben zu sein. Heute weiß ich mehr, weil ich darauf rein. Meine Zukunft scheint vor nicht mehr viele, doch es reicht. Von diesem Band wissen wir zumindest, dass es niemals reicht. Yeah. Ich dachte, dass es mich befreit, dachte, dass es reicht, wenn die Zeit und der Pegel mich schreibt, aber nein, ich weiß, manchmal reicht's nicht. Ich dachte, dass ich bleib, dass ich jederzeit bereit wäre zum Freude teilen. An zu vielen Tagen dachte ich, ich kann heut nicht freundlich sein, doch musste mir eingestehen, dass ich bin, wie ich bin, auch so bleibe. Denn die Vorstellung von allem stand nie in Relation, zu was ich fühle, wenn ich für sie leide.